Die Sondierungsverhandlungen zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen haben sich in ähm, einigen Bereichen bereits, äh, was die Tiefe der Gespräche anlangt, äh, zu Koalitionsverhandlungen entwickelt. Äh, deswegen äh, ist auch die Verhandlungsdauer länger. Alle diejenigen, die behaupten, es gäbe keine Unterschiede mehr zwischen den Parteien, können jetzt sehen, dass es sehr wohl solche Unterschiede gibt. Und zwar streckenweise auch sehr äh, tiefgehende Unterschiede. Und ähm, äh, es gilt nun trotz dieser Unterschiede diesem Land eine gute Regierung zu stellen. Dafür tragen alle, die jetzt an diesen Sondierungen beteiligt sind, eine. Verantwortung. Die Gespräche haben gezeigt, dass wir in einigen Kernbereichen doch noch mehr miteinander reden müssen. Da ist einmal das Thema Klimaschutz mit all den Konsequenzen, die damit auch verbunden sind. Da sind wir von der Unionsseite aus bereit, was ähm, die Reduzierung äh, der äh, Kohleverstromung anlangt, entgegenzukommen. Da ist das ähm, Thema natürlich mit ähm, Migration und ähm, Familiennachzug äh, ein zentrales äh, Thema. Äh, wir haben äh, dann auch äh, das Thema Haushalt, Die Wünsche, die geäußert worden sind, sind bei Weitem über dem, was wir als Möglichkeiten uns mal angeschaut haben. Darüber muss auch noch geredet werden. Und so dass man sagen kann, insgesamt noch große Brocken. Trotzdem glaube ich, dass es gelingen kann. Die Bereitschaft spüre ich bei allem. Es muss sich jetzt jeder noch ein Stück bewegen. Und vor allem glaube ich, dass es jetzt an diesem Wochenende